PODCAST DIE ERSTE Ja, hallo erstmal. Weiß nicht, ob ihr es wusstet, wir machen einen PODCAST. Da sitzt der Bastian und der Christoph in der Landesgeschäftsstelle bei gefühlten 37 Grad Innentemperatur mit den nötigen lauwarmen Getränken und wollen über was reden. Christoph, über was wollen wir denn reden? Kann man mit dir über alles reden, eigentlich? Über vieles. Aber nicht über alles. Naja, es gibt ja noch Privatsphäre. Ja, Aber trotzdem. darüber wollen wir gar nicht reden. Da wollen wir nicht drüber reden? Nee, wir wollen über, über Meinungsbildung reden. Wollen wir über Meinungsbildung reden? in der Piratenpartei? Meinungsbildung Meinungsbildung in der Piratenpartei? Das ist ein interessantes Thema. Oder auch außerhalb der Piratenpartei. Ach, ich glaube mal, in der Piratenpartei ist das schon, ich, schon kompliziert genug. Was meinst du? Ist das einfach, den Leuten zu erklären, wie Meinungsbildung bei uns funktioniert? Geht so. Geht so. <lacht> naja, also, wie macht man in der, oder wie organisiert man in der Politik Meinungsbildung? Insbesondere, wenn man in so einer komischen Piratenpartei ist. Oder dür, dürfen überhaupt eigentlich hier nur Piraten an der Meinungsbildung teilnehmen? Ähm, ist es ein Interview-Podcast? <lacht> Also, äh, also natürlich, äh, gute ja. wir haben ja so Stammtische und sowas, ne? und auf diesen Stammtischtreffen, da ist es ja so, dass da im Prinzip jeder hinkommen kann, oder auch zu diesen Mumble-Konferenzen kann ja auch im Prinzip jeder hinkommen, und wenn wir da an gewissen Themen arbeiten, hat ja jeder die Möglichkeit mitzusprechen, und ob der nur wirklich Pirat ist oder nicht, das interessiert dann erstmal nicht wirklich, interessieren tut es erst dann an der Stelle, wenn die Abstimmung ist auf dem Landesparteitag und eben äh, etwas beschlossen wird, was halt vorher erarbeitet wurde, aber an der Erarbeitung kann im Grunde jeder teilnehmen. Also es ist jetzt verwirrend. Ich nehme ja mal an, es hört sich der eine oder andere so einen Podcast an und der weiß nicht, wie das bei uns so funktioniert. Also die Politik 1.0 wird mir immer erzählt die funktioniert auf Stammtischen, wie Ortsvereine, Kreisverbände, Landesverbände, weiß ich wie Superlandesverbände oder Bezirksverbände, was da alles so gibt, da wird bei den anderen Parteien immer Meinungsbildung betrieben. Und dann nach weiß ich, wie vielen Jahren kommt dann mal irgendwann so ein Meinungsbild bei so einem Bundesparteitag an. Und dann wird der da irgendwann verwurstet und dann nach weiteren Jahren wahrscheinlich irgendwie praktische Politik umgesetzt, wenn zufällig die Regierung einer Macht ist. Oder die Partei in der Regierung einer Macht Aber bei uns ist das anders. Ne? Bei uns kann jeder eigentlich mitmachen, oder? Kann auch jeder zum Stammtisch kommen, kann auch jeder unsere Tools bedienen, die wir so haben. Da haben wir eine Menge. Einerseits viele, aber nicht alle. Medienlisten, würde ich mal schon meiner Medienlisten kann jeder mitmachen. Die Pets kann fast jeder entern und umschreiben, wie es ihm beliebt. Es sei denn, man merkt es. <lacht> Natürlich unsere Nambe-Diskussionen äh, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Da kann man sich austauschen und mehr oder weniger konstruktiv und mehr oder weniger intensiv an in der Meinungsbildung teilhaben. Hatten wir gerade, gab es neue Arbeitsgemeinschaften im Brandenburg im Landesverband, ähm, bauen Verkehr und Infrastruktur da geht es jetzt um einen Antrag, zum Lärmschutz dieses tollen, schicken Monsterflughafens BR. Hat der schon umgesetzt? Ja, nein, noch nicht ganz. Hat schon den ganzen Abend gedauert. Wir hatten eine Vorlage und da waren eben einige Ach so, dabei. so, ich dachte, ich dachte, dass wir auch euer mit uns Gewachsen ist, dass das noch nicht gebaut wird. Also fertig gebaut wird. Nee, da ja, so, so viel Meinungsbildung können wir auch nicht betreiben. Und äh, da konnte eigentlich jeder, der da war, da wurde auch nicht kontrolliert, ob das nur Mitglied ist oder nicht, konnte sich einbringen und auch seine mehr oder weniger schlauen Sachen dazu sagen. Und dann gibt es dann irgendwo einen Konsens und dann kriegt man das weiter. Dann wieder Politik 1.0 bei uns zumindest auf so einem kurzen Landsparteitag und da wird er abgestimmt. Und dann gibt es noch was, äh, dieses Liquid Feedback. Äh, und auch andere, so Lime-Surveys und sowas, gibt also so komische Tools, wo man dann... Äh, sich eintragen kann, ne? Und so Liquid Feedback. Was hältst du denn du von Liquid Feedback? Ich finde es super. Du findest das super. <lacht> das ist aber nur für Mitglieder, oder? Oder Offiziell nur für Mitglieder. Offiziell nur für Mitglieder. Das heißt, die kriegen dann so, einen schicken, so eine schicke Bestätigung. Und die bekommen einen Einladungsschlüssel und mit diesem Einladungsschlüssel, den sie per Mail bekommen, können sie sich dann äh, ihren Liquid-Feedback-Account anlegen und dann sind sie drin. ist natürlich die Frage, ob diese Mail nicht von irgendjemandem ne, abgefangen also Kann natürlich auch was schiefgehen, dass da auch vielleicht mal jemand reinkommt, der nicht Mitglied ist oder nicht mehr Mitglied ist, der, der noch drin ist und so weiter. Also, Aber im, Grund, im Grunde genommen ist es nur für Mitglieder und Lime Survey, naja, das ist ja wirklich für alle, die die Seite finden. Genau. So, also Liquid Feedback, ist ja mal interessant, du findest das super, also ich finde, meines Bildungstools, die es gibt, also wirklich meines Bildungstools, die es gibt, finde ich immer gut, also wenn man also das ja niederschwellig den Zugang macht, dann hat man Themen, die abgestimmt werden können und äh, dann kann man sagen, okay, die Mehrheit, das neigt jen und mal jedem Thema zu, das wird ja auch in Liquid Feedback sehr fein gemacht, mit Gegeninitiativen, wenig Diskussion, das, das fehlt mir da ein bisschen schon, das muss ja die auch außerhalb. Ja, ja, die echte Feedback Diskussion geht mir dann schon so ein bisschen, aber so vom Prinzip her hart gekodet äh, kann man da wunderbar abstimmen. Ähm, was hältst du denn du von, also, um auf, auf den Knackpunkt zu kommen, gibt es ja immer die, die ähm, Diskussion um diese Delegation, was ja logisch ist, weil es das heißt ja Liquid Democracy und Liquid Feedback ist ein Ausfluss von Liquid Democracy und damit gibt es ja auch Delegationen, sonst gibt es ja, ne? ja kein Liquid Democracy. Sonst wäre es kein Liquid Democracy-Tool, richtig? Ja, genau. Also hätten wir keine flüssige Delegation. Was hältst du denn von der Art und Weise, wie der delegiert wird? Ist das gut? Das ist das ein Machtproblem? Also ich finde es relativ unproblematisch, wenn man... Also man, man muss halt... Also es bilden sich natürlich dann so Machtbäume aus in dem System. Es gibt einzelne Leute, die haben dann sehr viele Delegationen und äh, können dann auch leicht mal alleine so einen Antrag über die entsprechenden Hürden heben, die, die es ja halt gibt. Also es gibt halt so einen, so einen Blockierer quasi äh, für Anträge, die halt Blödsinn sind. Und da müssen erst genügend Leute zusammenkommen, damit dieser Antrag überhaupt in, über eine entsprechende Hürde äh, kommt, damit er überhaupt diskutiert wird. Und ähm, wenn man oder wenn jemand mit vielen Delegationen äh, oder viele De Delegationen hat, dann kann er so einen Antrag äh, alleine quasi über so eine Hürde heben und könnte damit quasi schon äh, auch einen blödsinnigen Antrag über die Hürde heben. Aber man kann die Delegation ja wieder entziehen. Und ähm, wenn halt jemandem auffällt, dass jemand, der in großer Verantwortung dort ist, also viele Delegationen auf sich vereint, äh, irgendwie Mist baut mit diesen Delegationen, ähm, dann äh, sollte man das möglichst äh, publizieren und äh, den anderen Leuten, die dort auf den Delegieren bekannt machen, damit die sich doch informieren können, äh, ob der denn tatsächlich Mist baut oder ob eigentlich nur äh, derjenige, der sagt, dass er Mist baut, Blödsinn erzählt. Also, das ist ja das Schöne an dem Liquid, dass es eben wieder entzogen werden kann, die ganze Delegationskiste. Und wenn man eine normale Delegation äh, halt hat, dann also kann ich, das, ist kann ja ich das, das dann auf der äh. Abstimmungsphase machen. Das heißt, wenn ich immer wenn ich da sage, das ist ein Antrag, der gefällt mir, das ist schon, dann soll man der Fachmann da sich stellen, dem delegiere ich das und äh, dann überlege ich mir das. Ein paar Tage später anders, kann ich ihn dann auch wieder entziehen? Wenn die Abstimmung noch nicht durch ist, kann man das entziehen. Kann man das entziehen. Und äh, gibt es da ich, nicht auch so eine Mehrfachdelegation? Ich delegiere und dann delegiert er wieder seine Stimme und der delegiert es wieder demnächst und dann delegiert er das in einem Delegationsbaum. Deswegen, deswegen entstehen ja gerade so äh, große Machtgefüge äh, oder Leute mit sehr vielen Delegationen, weil es eben weiter delegiert wird, was man da an... Also, Nehmen wir mal an, ich äh, die Liga, delegiere auf, äh, auf dich mhm. ja, und du okay. delegierst äh, wiederum auf unseren Landesvorsitzenden, Michael Hänsel, dann ähm, passiert halt das, dass zwei Stimmen von mir, mhm. die eben auf dich geht und die von dir, äh, die beiden Stimmen eben auf Michael gehen, wenn wir, solange wir nichts machen. Mhm. Ähm, ja, Blicke ich dann durch? So, Blicke ich dann da noch durch? Jein. Also, also ich muss ich sagen, nicht, dass mir das ist mir meine Stimme gegeben habe, blicke ich dann auch durch, wem du diese weiterdelegierst, wer auch wieder dann weiterdelegiert. Also, diesen ganzen Delegationsbaum kann ich den durchschauen. Kriege ich da so wie so ein, so ein Organigramm, wo jetzt plötzlich alle mit meine schicken Stimmen gelandet sind? Ähm, naja, das gibt es insofern, wenn man ähm, auf den einzelnen Antrag draufklickt, ähm, sieht man mit orangener Umrahmung, über welche Delegation die eigene Stimme auf einem Antrag liegt und wenn man auf diese orangene Umrahmung oder diesen orange umrahmten Menschen klickt oder diesen Benutzer, der dort im Liquid Feedback ist, dann kann man dessen Delegationsbaum einsehen und dann äh, erkennt man dort entweder sich selbst wieder oder man findet jemand anderen wieder, äh, auf den delegiert wurde, auf den die eigene Stimme weiter delegiert wurde. Also man kann sich das anzeigen lassen, das ist ein bisschen ähm, unschön gelöst noch, aber das wird ja daran gearbeitet, irgendwie Oberfläche dass die Oberfläche ja. irgendwie schon ein bisschen zu verschönern ja. und ein bisschen verständlicher zu machen, auch für Leute, die jetzt nicht so äh, computeraffin sind. Und äh, wenn ich jetzt so ein ganz fauler Piraten und sage, Politik das da die beteiligt, das nervt mich sowieso, dann gebe ich mit meinen ganz vielen anderen faulen Kollegen einfach mal so meine Stimme ab an jemanden, der ganz nett zu mir ist und der hat dann offensichtlich eine Menge Stimmen gemacht. Ja. Das ist so wie in einer normalen äh, Wahl. Äh, gebe ich denn meine Stimme ab, allerdings alle vier oder fünf Jahre, gebe ich auch wirklich ab, die ist dann weg, und hoffe, dass denn der, den ich da gewählt habe, schon das Richtige machen wird. Und stelle dann fest, nach so einer langen Zeit, weil ich mich nicht wirklich um Politik kümmere, ja, der hat was gemacht oder auch nicht. Das, Mache ich das den Leuten nicht zu einfach, wenn ich das so organisiere? Oder, also Nehmen diese Leute dann auch wirklich der Meinungsbildung teil oder sagen die nur, ja ich glaube ich muss mal jemanden unterstützen damit, der, der ist glaube ich gut, den, den, den, der sollte das machen? Nun ja, also man kann natürlich... Äh also ich denke mal, wenn jemand in eine Partei geht, dann will er vielleicht auch irgendwie was machen. Oder zumindest äh, die, nicht die Partei Anliegen so ein bisschen finanziell unterstützen oder so, ja. Ist das nicht sein Anliegen eigentlich? Ja, das dachte ich, wenn jemand in eine Partei geht, dass ja, er also irgendwie was macht. Ja, ganz ketzerisch. Also das ist das nicht sein Anliegen und haben wir nicht den Vorteil, Meinungsbildung eigentlich auch in allen Ebenen ganz niederschwellig zu organisieren. Also, bei uns kann auch ein Landesverband jeder einen Antrag stellen. muss nicht pirat sein. Richtig. Richtig. Und der kann auch bei der Vorstandssitzung, kann der auftauchen, ja live oder wie auch vor kurzem im Mumble, kann da auch ein Antrag stellen. Wird ja auch nicht überprüft, das ist ja jetzt Mitglied da nicht, sondern wenn der meint, möchte dann ein Antrag stellen, kann er machen, beziehungsweise stellt es vorher ins Wiki ein und muss er sich halt als User anmelden. Aber da kann er auch User, weiß ich wie, Schneewittchen sein, ist egal. Genau. So, das ist ein großes Angebot eigentlich, das heißt die Menschen müssen es doch irgendwie dann nutzen. Es wäre doch schade, wenn sie einfach sagen gehen in Partei rein und ähm, sind da irgendwie nur stilles Mitglied. Also es wäre doch gut, wenn man die hinterm Ofen hervorlocken könnte und zur Meinungsbildung ja, anregt. Aber ähm, Liquid Feedback ist ja nicht dazu da, die Leute hinterm Ofen hervorzulocken. Ist es so. Das, ja, das also ist das ist ist natürlich, Frage, es ist natürlich eine, für, für Leute, die, die sich so ein bisschen mit, mit, mit Web-Oberflächen auskennen und auch so mal so ein bisschen hinter eine kompliziertere Oberfläche so hintersteigen, ist es natürlich ein einfacher Weg, dort in ihrem stillen Kämmerchen sich vielleicht irgendwas auszudenken, was möglicherweise auch ganz toll ist und das da einfach einzustellen. Aber dann beteiligt er sich, beteiligt er sich ja dann auch schon. Und ähm, dann entsteht daraus vielleicht irgendwie an, irgendwann mal ein Antrag, der an den Bundesparteitag geht oder an den Landesparteitag oder wo auch immer dieses Feedback läuft und auch an, wen das, äh, mhm. an wen dieses äh, Endprodukt, was da am Ende bei rauskommt, äh, gestellt oder gehen soll, Was auch immer dann am Ende abgestimmt wird. Ja, okay. Ein bisschen, ein bisschen erklären, äh, erklären muss man dieses Tool, glaube ich schon. Ist, aber da ja, haben wir ja gehört, ähm, es gibt ja auch irgendwann eine neue Oberfläche, die kann man sich ja doch irgendwo schon ansehen und dann äh, kann man gucken, ob man damit besser zurechtkommt. Äh, ist natürlich wie alle Tools auch Mumble, muss man erstmal erklären, das ist auch nicht... Äh, alles ja, das ist Tag aber mit, oder, ist das relativ oder, einfach. Manche ja, ist auch ein Pad eine große Hürde, muss ich da, was mache ich da jetzt? Oh Gott kann ich was kaputt machen, nicht wirklich. Wiki ist eine Hürde, das ganz Wiki klar. Wiki ist gar nicht wirklich einfach. Ja, und äh, das, äh, da muss man auch viel helfen, aber da tun wir mhm. ja eigentlich auch. Also wenn einer einem Hilfe schreit und sagt, ich komme damit zurecht, dann gibt es ja genügend Piraten hier. Äh, wenn, wenn irgendjemand irgendeine Seite baut, die äh, irgendwie kreuz und quer aussieht, aber viele vernünftige Sachen drin stehen, dann baue ich die auch mal äh, gerade. Ja, genau. Ja, wenn man gerade mal Zeit hat und man sieht, ah, gute, Sa also gute In Inhalte, aber sieht ja aus wie so Kau und grün. Genau. Dann, äh, dann baut man eben das rum, sodass genau. es dann einigermaßen schick aussieht. Ja, aber man ja Meinungsbildung, also wir haben jetzt so ein Feedback, und eine andere Phase. Ist es denn notwendig, wenn ich an einer Meinungsbildung teilnehme, dass man weiß, wer ich bin? Also, dass die alle wissen, dass du Christoph B. bist, also möglichst mit vollen Namen. Ähm, ist das nicht notwendig? Muss das sein? Warum haben wir, warum haben wir Wiki nix? Ist das so ein, sind das nur Geeks, die so einen Nick haben? Oder Twitter nix? Warum braucht man das? Warum kann man da nicht unter seinem vollständigen bürgerlichen Namen möglichst noch mit Adresse und weiß ich was äh, drinstehen? Netz? Ist das, hat das einen Grund? Naja, es muss nicht äh, zwingend sein. Man kann auch anonym agieren. Wenn man jetzt beispielsweise irgendwo äh, einen Arbeitgeber hat, der vielleicht eventuell ein bisschen äh, kritischer Dinge hinterfragt, die man oder, oder prüft, die man irgendwo äußert, ähm, dann ist es vielleicht ganz praktisch, wenn man unter einem anderen Namen agieren kann. Ja. ja. Und deswegen äh, nutzen viele Nicks, aber viele nutzen auch die Nicks, äh, weil sie sie irgendwie lustig finden oder weil sie sie schon zu ihrer Ju in ihrer Jugendzeit verwendet haben. Weil sie darunter bekannt sind. Weil sie darunter sind. bekannt sind, ja. Da gibt es ja ganz bekannte, der kennt man den bürgerlichen ja Namen gar nicht, den spricht man ja auch überall mit dem Nick an nur. Genau. Und der äh, heißt dann, weiß ich wie, karl rundtl stilschen mhm. und äh, hat aber einen wohlklingenden Nick und das ist auch okay. Richtig. Das äh, ist ja nicht wirklich ein Problem, aber ähm, es gibt ja auch die Überlegung, dass die Leute, wenn sie denn schon an der politischen Meinungsbildung teilnehmen, dass sie dann immer unter ihrem vollen Namen auftreten müssen, auch bei einer Abstimmung. Ähm, spielst du jetzt auch die Klarnamensdebatte für das Liquid Feedback an? Wie kommst du da jetzt darauf? Es gibt eine Klarnamensdebatte, ganz klar. So. Äh, ähm, also ich behaupte, man kann ja alles wollen, aber ich finde, ähm, man baut da langsam an also sich einen Druck, Gruppendruck auf in welcher Form auch immer. Also natürlich ist es so, wenn offen auf dem Parteitag abgestimmt wird und da geht die Kamera rum von einem Fernsehteam, kann es sein, dass derjenige auch mal eine grüne oder rote Stimmkarte aufnimmt, das ist ganz klar. Aber das ist ja mehr zufällig. Das ist auch nicht ein Dauerzustand. So, wenn ich aber jetzt sage, wenn du hier willst, dann machen wir das am besten so, nicht nur mit dieser komischen Karte, sondern wirklich noch so ein so ein elektronisches Tool, dann weiß ich auch genau, wer wie abgestimmt hat. Was ja bei offenen im bundestag ja auch so ist, dass ich ja wieder abgeordnete Müller da, Meier oder wie auch immer, abgestimmt hat, kann man ja beim ZDF gibt es ja so ein schönes Tool, kann mhm. das nachvollziehen. Das sind aber Personen des öffentlichen Lebens, also Bundestagsabgeordnete, die stehen ja in der besonderen Beobachtung. Ist die denn dann auch ein, oder soll denn ein solcher Parteimitglied auch ja. da besondere hochgang stehen? Weil ist ja schon persönlich Lebens nur, weil der an der Versammlung teilnimmt? Also zumindest die, die feedback entwickler also, so kommt es mir halt vor, die hätten das auf jeden Fall gerne. Weil, wenn man da jemanden hat, der unter einem Nick agiert, den aber in Wirklichkeit niemand kennt, also. Es ist ja, wie wir schon gerade meinten, viele agieren halt unter nix, aber die sind bekannt. Ähm, aber es gibt sicherlich auch Leute, die niemand so weiter kennt und die handeln oder stellen und Anträge ein oder, oder stimmen ab unter irgendwelchen bestimmten äh, Pseudonymen. Ähm, dann ist es zumindest in so schweren Fällen schwierig, den mal anzusprechen, sag mal, was hast du da gemacht oder so. Oder ähm, ist dir aufgefallen, der und der delegiert auf dich? Und ähm, du delegierst auf äh, XY und der stimmt nur Mist ab. Also, man kann halt niemanden den man nicht kennt, äh, oder man kann halt jemanden, den man nicht kennt und nicht identifizieren kann, relativ schlecht Bescheid geben, dass irgendwo ein Missstand ist. Ähm, du kannst doch die, kannst doch die äh, Leute, die da auftreten, in ihrem Nick anschreiben. Kannst du noch eine Nachricht schicken, oder nicht? Nee. Also, ich nicht? Kann es gibt ich kein internes Nachrichtensystem. Nachrichtensystem bei Liquid Feedback. Also, wenn dort jemand in seinem Profil. Also das heißt, ich ähm, muss den großen kein, Shitstorm lostreten, dass der dass das User. vielleicht irgendwie mitbekommt. Dass der User Hexe13 äh, irgendwie missbaut. Aber das wäre doch eine Lösung, wenn ich sagen könnte: also, ähm, ich kann Hexe13 auch irgendwie eine Mitteilung zukommen lassen. und Gut, kommt auch wieder Druck von, von der anderen Seite her, aber ähm, die Alternative zu sagen, ja, damit das nicht passiert, weil wir ja auch Leute haben, die missbrauchen das System, müssen wir also wissen, wie die heißen. So. Und zwar so, dass ich die auch zu Hause besuchen kann. Weil viele Namen heißen sind ja nicht Helmut Schmidt, sondern die sind ja ein bisschen eigentümlicher und dann finde ich mir das eine oder andere zusammen dann finde ich auch den schnellen Telefonbuch. Also. Äh, Insofern ist das ja vielleicht nicht ganz so prickelnd. Nicht? Also dann werde ich doch vielleicht ganz vorsichtig sein mit meinen Anträgen, die ich da reinstelle. Also mir sehr genau überlegen, schadet mir das. Viel schlimmer finde ich doch, dass das dann irgendwo auch ja, registriert wird, man sprachst vorhin von den Chef an. Dann bist du gegen Atomkraft und dummerweise gerade bei Wattenfall beschäftigt. Könnt ihr mir schon vorstellen, dass du da einfach mal zum Abteilungsleiter herrufen wirst und sagst, sie wissen schon, dass wir eigentlich mit denen unser Geld verdienen. Äh, steht aber ein bisschen im Konflikt. Naja, es ist, äh, das ich kann durchaus passieren, ja. aber Vattenfall kann ja nicht ins System reingucken. Öh, also das das Personalchefs machen viel. Personalchefs haben auch alle ihre Facebook-Accounts, auch nicht unter ihrem Namen, sondern. Ja gut, dann muss der Personalchef aber Piratenparteimitglied sein. Ja, vielleicht ist er das ja auch, weil er findet, dass es ist gut, Mitglied zu sein, damit er nämlich seine ganzen Schäfchen da findet. So. so, wir haben eine Menge Mitglieder, von denen wir nicht wirklich wissen, warum sie bei uns Mitglied geworden sind. Die verfolgen ja die ganz ihre eigenen Ziele. Es ist ja nicht anders äh, als wie im Wiki. Also wenn jemand im Wiki mhm. sich äh, einträgt, er würde äh, auf dem Parteitag voraussichtlich mhm. für den, den Antrag stimmen, dann ist es ja auch dort verewigt. Und wenn ist ja verewigt aber unter seinem Nick, ne? Ja, wenn der Personalchef dann auf den Nick klickt und da steht dann äh, ja, in dem Profil auch. da, äh, wie derjenige heißt, dann. Wenn. Aber da wäre ich ja die Entscheidung. Kann ich ja sagen, ich mache da meinen bürgerlichen Namen zu zum Nick oder nicht. So. Und jetzt kommt ja noch ein Problem. Wenn ich das so habe, selbst. Also, also, also ja. ähm, das, das Ding ist halt, dass die nicht Feedback-Entwickler das gerne so hätten, äh, dass es rein auf Klarnamen funktioniert. Ich weiß allerdings nicht, ob das unbedingt nötig, also ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist. Weil äh, wichtig ist ja eigentlich nur, dass die Personen, die dort agieren, wirklich von denjenigen, ähm, die die, die, die, die Nutzer-Accounts verschicken, auch wieder gesperrt werden können. Also, wenn jemand zum Beispiel Parteimitglied ist, bekommt er diesen Key zugeschickt. Ja, da ist ja gerade was und, passiert. Und ähm, wenn, jemand, oder wenn derjenige wieder austritt, dann wird eben dieser Account wieder gesperrt. Und das müsste halt funktionieren und da ja, müsste halt irgendwie auch. eine Akkreditierung. Ja, das funktioniert ja auch, aber wenn du dann da vorher mit deinem bürgerlichen Namen aufgetreten wirst, kommst du ja nicht mehr raus aus dem System. Na? Also, der Account wird gesperrt, aber. Ähm, das, was vorher gelaufen ist, das konnte, konnte sich ja jeder irgendwie notfalls mit einem Screenshot äh, ähm, abspeichern. Da brauche ich ja nicht jetzt hier äh, die Datenbank anzuzapfen. Ja, verstehst du nicht? Man kann ja auch, die, genauso den, kann Laden, ja auch den, einfach den Dampf runterladen und veröffentlichen. Alles das ist ja schon durchaus möglich, also das ist ja nicht das Problem. Und, äh, aber ich würde doch, also wenn, das Wiki ein gutes Beispiel, also wenn ich da mit meinem äh, tatsächlich eine Nutzerseite habe und da decke ich meinen bürgerlichen Namen auf. Und wird wieder geändert, dann ist da ja in der Historie noch drin. Nee, da kann ich folgendes machen. Also erstmal, wenn ich überall anderweitig nur meinen Nicknamen verwende und nur die einzige Möglichkeit ist, den Nicknamen zurückzuführen auf den User-Account, weil eben auf der User-Seite mein übergleicher Name steht, und ich nehme den raus, ich habe kein da Anrecht darauf, den löschen zu lassen, dann muss ich dem Admin sagen, bitte User-Seite löschen, dann ist der weg. Also in der Datenbank nicht gelöscht, da ist der Datenbank gesperrt, kannst du das also nicht mehr finden. Das heißt, die wissen alle noch das Nickname Rumpelstilzchen und wer das war, müsste sich einer erinnern, aber das muss man, muss man die Nutzerhistorie mitlöschen? Muss man Nutzerhistorie mitlöschen, ja. So, und da hat ihr einen Anspruch. Also ich könnte schon über eine gewisse Zeit, könnte schon dafür sorgen, dass das, was ich mal geschrieben habe, zumindest nicht mehr mich belastet. So, da gibt es ja auch Dinge, äh, die jetzt auch über die neue EU-Grundschutz, grundverordnung angedacht werden, dass man also so einen Anspruch auf Vergessen hat, was Blitzen ist, was im Internet steht, wird nicht unbedingt vergessen, man mal, mal sehen, wenn mal es mal ist populär ist, dann kriegst es nicht mehr, ja, richtig, genau, so, aber ich, deswegen, also Klarnam ist für mich doch ein ziemlich starker Druck, also kenne ich auch nur, nur so eine politische Organisation, die das fordert, dass du immer mit deinem Namen persönlich abstimmen musst, so, und notfalls setzt du dich in den Parteitag ja, Wenn du auf dem Parteitag gehst, mit dann... Oder so. ...dann, dann du halt eine Sonnenbrille oder Perücke auf und... Ja, zumindest die, weiß die Akkreditierung, wer da ist. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der am Bundesparteitag immer sich so ein Ding vor die Augen hält, wenn er Kamera auf Privacy, die hasst Hass das, wenn sie gefilmt wird, die setzt das ganz streng denn durch. Und finde ich auch völlig in Ordnung. Also, ist das Argument, Meinungsbildung, ist das Argument äh, wirklich äh, richtig, dass man, wenn man politische Meinungsbildung betreibt, jetzt nicht als Funktionär, sondern als einfaches äh, Mitglied, dass man da sich dann auch mit voller breiter Brust zu bekennen muss, sich da sozusagen in die Öffentlichkeit stellen muss und sonst sollte man lieber nicht an Meinungsbildung teilhaben? Ist das so? Es, ist ja, nicht das, es ist, ist ja nicht das Problem. Man kann ja auch sagen, okay, man macht da nicht mit, wenn jetzt irgendwie, wenn es jetzt irgendwie einen Zwang irgendwann geben sollte für das Liquid Feedback, dann kann man immer noch sagen, ja gut, dann macht, das, macht euer Liquid Feedback alleine. ich mache hier nur Wiki und reiche die Anträge an den Vorstand ein. Also wenn man das nicht will, okay. dann äh, ja, kann man einfach nicht mitmachen. Kann man nicht mitmachen. Ähm, nur hast du da natürlich eine Hürde. Wenn ich in der Satzung zu stehen habe, dass ähm, eigentlich Liquid Feedback, also das, was muss da irgendwie durchgelaufen sein, nur das hat eigentlich wirklich eine Chance, dass darüber abgestimmt wird, dann habe ich doch eigentlich auch ein Problem, oder? Nein, das ist ja nicht so. Ist nicht so? Ich, ist nicht im Landesverband. Ein Landesverband ist so mehr oder weniger vorgeschrieben, alles Liquid Feedback, über Liquid Feedback erstmal abzustimmen. Und dann wird das auf einen Landesparteitag bestimmt? Nicht. Dann, also wenn die, also die, ist das die haben, Liquid-Feedback in Satzung zu stehen, äh, als Heimgangsempfehlung für den Vorstand. Das ist, ist gleichwertig. Also ich können jetzt auch einen von Antrag an den Landesparteitag stellen, äh, ob ich Mitglied oder nicht Mitglied bin und finde ihn gut und hoffe, dass der dann abgestimmt wird. Ja, ich denke mal schon, dass das äh, egal okay. ist, ob er vorher ein Liquid-Feedback war oder nicht war. Allerdings ist es natürlich so, wenn, das, wenn er vorher im Liquid-Feedback war, dann haben ihn vielleicht schon einige Leute gesehen und kennen das Ding schon und, und wenn er vorher nicht im Liquid-Feedback war, da, dann kommt er dann... Meinst du, so es ist mehr Marketing? Vielleicht, ja, besseres Marketing. Okay. Ähm. Vielleicht steht er aber auch schon seit Monaten im Wiki und da wurde irgendwie auf der Mailingliste für geworben und im Mumble und dann kennen das Ding halt auch schon viele. Also es geht halt, geht halt auch ohne. Wir machen das ja in Brandenburg, weil ist ja so ein bisschen 1.0, ne? wird uns immer vorgeworfen. Das heißt, wir machen über AGs, AKs. Das heißt, ja, Ganz toll jetzt Aufwind erlitten, ähm, machen wir Meinungsbildung, tragen wir was zusammen. In unendlich vielen mumble manchmal auch Realsitzungen. Und auch jedermann kann sich mal daran beteiligen. Und dann natürlich auch jetzt wie Landestreffen, haben wir ja auch viel gemacht, eigentlich, um insgesamt ja, 60 Anträge dadurch zu sprechen. In so epischer Form das ist schon ziemliche Leistung für so, ein, so eine Veranstaltung, finde ich. Meine Anträge habt ihr nicht. Durch. Ja, deine Anträge. Ja, meine Anträge sind ja nur meine Anträge. Du musst, du musst für deine Anträge kämpfen. <lacht> Welche sind denn deine Anträge? Aber dürfen wir dürfen jetzt nicht wärmer machen. Das ist, das ist, gut, das ist ja unfair. Ähm, gleichwohl, also ähm, das ist, wird uns ja vorgeworfen, das ist mal so 1-0. Wir haben ja auch Liquid-Feedback in Brandenburg. Also, ja, es ist, ist aber Es ist, im vor sich, stimpelt vor sich hin. Ja, zu Recht, weil, weil halt, also man muss halt eine gewisse. Zahl an aktiven Nutzern haben, dass das Ding funktioniert. Wir haben Liquid Feedback damals eingerichtet, als die Nutzerbasis zu klein war. Ja. Also es gab aktive Nutzer, weiß ich, in dem System zehn Leute und die zehn Leute haben sich sowieso im Mumble alle besprochen. Denn die brauchen das nicht im Liquid Feedback ja noch mal <lacht> nee, also dann nochmal machen. Das ist halt doppelte Arbeit. Ähm, ist es dann das ist Spielerei. Ja. Ähm, inzwischen haben wir aber eine Größe erreicht, wo das eventuell funktionieren könnte. Dass eben eben aus, äh, keine Ahnung, äh, dem Dorf so und so sich dort auch jemand beteiligt, ähm, der halt sonst nicht im Mumble ist, weil er äh, zu der Zeit halt, also weil er abends keine Zeit hat oder äh, und die Milingliste irgendwie nervt oder weiß ich was. Und deswegen nutzt er eben Liquid Feedback dann an der Stelle. Das auch ein wir haben auch sogar ein Lime Survey, wir haben ein Lime Survey oder ein was auch immer, also eigene Doodle auch. Auch da kann man sich dann beteiligen, Doodle Umfragen machen, äh, Datenschutzkonform. Äh, ja sagen? gut, äh, das ist ja was anderes. Also es äh, sind halt Umfragetools und Liquid Feedback ist kein Umfragetool. Nein, das ist, äh, es ist ja mal ist ja verifiziert, was du beim Lime Survey oder auch beim äh, naja, Doodle hast, du wirklich. Das ist ja verifiziert eigentlich. Liquid Feedback durchläuft halt einen Antrag im Prozess. Und bei den Umfragetools ist der Antrag fertig und dann fragst du nur noch Ja, Nein mhm. oder vielleicht. Und bei Liquid Feedback gibt es halt einen Prozess, dass das, das Ding Prozess. sich entwickelt, dass Leute Anmerkungen machen können und das äh, fehlt eben bei äh, den Umfragetools. Richtig. Ähm, also ich habe jetzt, ähm, ich habe schon relativ viele Anträge zum nächsten Landesparteitag gelesen und ich habe mich bei manchen geärgert, dass ich zum Beispiel nicht bei den Treffen dabei war, oder beim Mumble mhm. dabei war, als sie das besprochen haben. Weil dann hättest du... Weil dann hätte ich eine Anmerkung gemacht, die da, hätte, die da praktisch äh, hätte mit einfließen können. Was ähm, den Antrag die, verbessert hätte. Was den Antrag verbessert hätte, aus mhm. meiner Sicht zumindest. So mhm. ähm, jetzt wurden die Anträge eingestellt, ins, in, ins Wiki, in die Antragsfabrik, und äh, wurden so klar sofort als eingereicht eingestellt. So dass sie eigentlich auch nicht mehr verändert werden dürfen. Dürfen zwar noch verändert werden, weil ja noch nicht äh, Antragsfrist ist. Dann ja, steigt man das Ding halt wieder raus und stellt es nochmal neu ein. So sieht es aus. Also, du kannst ähm, sie schon verändern, aber. Aber es ist halt auch nicht passiert. Also, ich habe äh, unter einigen Anträgen Anmerkungen gemacht, äh, die sind, also teilweise gab es dann noch zusätzliche Anträge, aber teilweise gab es da eben auch keine Änderung. Und jetzt sind, sind die halt so, stehen die halt so beim Landesparteitag. Und hätte man da eben eine breitere oder hätte dieser Antrag eine breite Entwicklung durchgemacht, eben durch so einen Liquid-Feedback-Prozess, wie ich den gerade ja. geschildert habe, dass er eben irgendwie einen Monat in dieser Diskussionsphase ist, dann irgendwie einen, einen Monat oder noch ein paar Wochen in dieser eingefrorenen Phase, wo alle dann nochmal lesen können, so wie es wirklich abgestimmt werden soll. Und am Ende hat man dann schon mal eine Übersicht als Eintrag. Als Initiativen erstellender Mensch, also derjenige, mhm. der, der das da eingestellt hat, äh, welche Chancen dieses, äh, dieser Antrag oder diese, mhm. diese, diese, diese Forderung hat, dann immer Das kann man doch auch während des Jahres sowieso mhm. machen. Also ich könnte doch jetzt für den August haben wir paar Partei da, geht ja bei uns Schlag auf Schlag. Ja. Super, also ja, könnte ja, ich doch jetzt äh, sofort anfangen. Aber und dann könnte ich doch schon mal sagen, das ist jetzt mein Antrag, Mäkelt mal alle dran rum. Ja. Das passt euch nicht. Und dann mache ich jetzt am äh, Sohn so viel, mache ich eine Besprechung, kommt mal alle in Mumble und dann nehmen ja. wir mal auseinander. Im, im, wäre äh, doch das wäre wär gut, aber Le die Leute machen das halt immer auf dem letzten Drücker. Ja. Jo. Und dann kommt der Landesparteitag und dann kommen eine Woche vor, vor Antragsende kommen die ganzen Anträge reingespackt und alle sofort im, im eingereicht Modus. Und ähm, und und dann, dann, dann sind, sind die halt besser. eingereicht. Also. Vielleicht wissen sie das auch einfach nicht besser. <lacht> ja und gut, wir haben jetzt ganz viele neue Mitglieder bekommen ja. und da fehlen jetzt sicherlich auch noch, fehlt sicherlich auch noch ein bisschen die Erfahrung. Ja, nur sind, die, sind die ja nicht weg. Also die können ja dann einfach drei Monate später äh, organisiert werden, ist ja nicht das Problem. Das kriegen wir ja auch noch hin. Dann also wir schön. haben jetzt, wie gesagt, bei uns geht es ja halt zurzeit Schlag auf Schlag. Einerseits das Landestreffen, war ja, viel, war ja sehr erfolgreich, fand ich jedenfalls, so überhaupt von Meinungsbildung, ein Übung das ist ja auch nicht jeder, kann man sagen. Gerade auch Leute, die neu in der Politik sind, die wissen ja gar nicht, wie das funktioniert. So, Die haben manchmal ganz tolle Vorstellungen, so in diesen bösen Parteien und so, so diesen Ortsvereins-Mief. Und dann sind die eigentlich ganz positiv überrascht, wie locker man hier zumindest nicht Landesverband da umgeht. Auch eher wie ernsthaft. Äh, und fand ich sehr ernsthafte Diskussionen, die sie also abgespielt haben. So, ähm, es gibt auch Kontroversen, aber alle so höflich, also wird keiner persönlich angegangen. Das meine ich mit höflich. Und das finde ich auch sehr vernünftig im Politikstil. Also trotzdem, man kann natürlich auch Anträge jetzt schon für den nächsten Parteitag vorbereiten. Durch alle möglichen Grillen. Man sollte es soll am besten auch tun. Ja, man sollte es am besten auch tun. Es ist halt ein bisschen ausgebrochener, was dann da am Ende zur Verhandlung steht. Ich weiß ja nicht, wie, wie das bei, der nächsten, ähm, bei dem nächsten Parteitag sein wird. Gibt es denn da die Möglichkeit, irgendwie einen Antrag nochmal zu verändern? Also inhaltlicher so ja, nicht alles, eigentlich. Also, also du kannst, du kannst auch, auch auf dem Parteitag, im Gegensatz zu mancher Piratenlegende, kannst du äh, auch an einem Antrag rumfummeln noch. Also redaktionell ändern, wenn der Sinn sich nicht entstellt. Ja, ja. ja das ist ganz aber klar. inhaltlich. Jetzt, so also inhaltlich kannst du nichts rumstellen. Das machen also, andere Parteien, das machen wir nicht. Es, es gibt keine gesetzliche Vorschrift, dass das nicht so gemacht werden könnte. Ähm, es gibt ja das sogar ist also natürlich sinnvoll, das nicht zu machen. Weil ja, es gibt die Übung bei anderen ja. Parteien, da stellst du so Lehranträge rein. Also Anträge <lacht> wie, ich bin dafür, dass, äh, weiß ich wie, äh, unser unser Heim schöner wird, ja, und äh, dann nimmt den jemand äh, kurz vorher und sagt, ja, ich ändere diesen Antrag ab und kommt was ganz anderes bei uns Das ist durchaus üblich bei äh, anderen Parteien, also das machen wir nicht, ähm, ist auch ganz gut so. Man sollte schon vorher wissen was ändern erwartet, ja. Ja, deswegen schreibt man ja die äh, Anträge in die GO oder äh, in, die, in die Einladung. Also, also fasse ich jetzt mal so also ein bisschen die, zusammen. Was das ist das? Meinungsbildung bei machen wir die Meinungsbildung beim Piraten. Können wir eigentlich nur für den Landesverband so richtig äh, sagen, nicht? Brandenburg. Also ja, wir machen das so auf den Stammtischen und Kreissitzungen, äh, Kreisen, also von den Gliederungen. Stammtische sind ja keine Gliederung, aber die Kreise müssen sich aufwächern. Ja, wir werden ja auch immer mehr Gott sei Dank. Und wir kommen ja auch zu schließen Stammtischen. Die Stammtische haben übrigens einen großen Vorteil. Weil sie eben keine Gliederung sind, sind sie nicht exakt an die Region gebunden. Also wenn ich jetzt einen Ortsverein hätte, hätte ich das Problem, dass der Ortsverein wieder an so eine, so eine kommunale Grenze gebunden ist. Und das ist auch nicht sehr hilfreich. Und Stammtische können das ohne die Beachtung dieser kommunalen Grenzen machen. Sie können also zwischen diesen dann kommunalen Grenzen sich bilden, also flexibel bleiben. So. Deswegen finde ich das schon mal ganz gut. Da kann man das machen, dann wieder die Gliederungen. Dann haben wir unzählig, unzählig viele Termine im Kalender, wo Sitzungen von Arbeitsgruppen aller Couleur stattfinden. Manche finden ja hier auch in der Landesgeschäftsstelle statt. Das ist, äh, da findet Meinungsbildung statt. Dann haben wir auch Mailinglisten für die Gliederung, für die Arbeitsgruppen. Äh, dann haben wir äh, viele Pads, die ein exzellentes äh, sind um dort auch Weihnachtsbürger zu treiben, um einen, ja. Antrag, einen, einen Antrag zu verbessern. Mhm. Und dann haben wir schließlich, schließlich noch die Parteitage und Liquid-Schichtblick haben wir auch. Das, das soll, soll ja jetzt gerade durchstarten. Ich ja, ja ähm, ja, habe aus zuverlässiger <lacht> Quelle erfahren, dass jetzt ganz, ganz viele Einladungscodes <lacht> verschickt werden oder worden sind. Worden sind. Ja, also das ist also es ist sozusagen das pickt gerade durchs Ei. Also das, das, äh, dass die Einladungscode äh, jetzt ganz bald verschickt werden, ist ja schon seit Ende letzten Jahres so. Nee, nee, es ist, jetzt, äh, es ist jetzt mehr konkreter geworden. Also es gibt da sozusagen, ich weiß gar nicht, darf ich das sagen, äh, es gibt da einen aus, aus zuverlässig unterrichteter Quelle. Uns, uns wird dann wieder vorgeworfen, dass man diesen. Podcast nicht veröffentlichen kann. Ach was, äh, ich rede, wie der Schnabel gewachsen ist, das wird mir oftmals angekrallt, aber dafür bin ich dann ehrlich. Äh, nein, gleichwohl, also äh, aus äh, gut unterrichteter Quelle äh, ja, hieß es, es ist eigentlich versandt. Also, ja, wir kommen jetzt zum Relaunch. Ja, ja, sehr spannend in Brandenburg, wie das sich entwickelt. Haben wir noch was bei uns Bildung? Technisches, was wir hier so treiben. Das haben wir gesagt. Also Mama, wir ja, haben es vorher schon gesagt. Und es unzählig viele Konferenzen. Es steht im Kalender. Was hatten wir gestern? Gestern hatten, hatten wir vier. Und was auch ist, was schön ist, weil natürlich die Gliederungen technisch ausgestattet sind, die übertragen mhm. ja auch ihre Gliederungssitzungen sofern ja die wo wo dieses Internet funktioniert. Aber wenn es denn funktioniert, übertragen die natürlich auch ihre Sitzung. Das heißt, die Leute, die halt eben keine Zeit oder manchmal kein Geld haben, da vor Ort zu sein, die können dann möglichst dran teilnehmen. Was eigentlich immer Standard ist, jetzt, ist, dass sie ein Pad haben, dass man wenigstens mitlesen kann, wenn da einer protokolliert. Auch da kann man ja auch beitragen, also auch da gibt es einen Chatbereich in so einem Pad und da kann man ja auch, wenn da ein Tagesordnungspunkt äh, aufgerufen wird, kann man ja Kommentare abgeben. Hatten wir gestern auch bei unserem tollen Großflughafen-Antrag, tralala, haben es dann auch immer noch Hinweise. Das hat man, gab es noch Nachfragen, Wie konnte man dann einpflegen. Also auch Beteiligungsmöglichkeiten, die man nutzen kann. Also insofern haben wir eine Menge, ist gar nicht so unübersichtlich, oder? Ist das unübersichtlich für neue Leute? Erstmal schon, nicht. Ja? Am Anfang schon Ach, Was machen wir, um den neuen Leuten einen Hinweis zu geben? Wie fangen wir die ein? Wo können die sich hinwenden? Können die sich irgendwo hinwenden? Ja, die Mitgliederbetreuung zum Beispiel. Mitgliederbetreuung, das gibt <lacht> es? Hast du, so, sowas hast du ins, irgendwas mit ja, zu tun gehabt? Ja, also ich habe da äh, tatsächlich ein bisschen was mit zu tun, auch wenn ich da ähm, zumindest auf E-Mail äh, e technisch nicht so aktiv bin. Aber ähm, ich mache hier in, in, in der Geschäftsstelle öfter mal was mit einzelnen Leuten, die halt vorbeikommen und äh, mich dann was fragen. Und da unterstütze ich und helfe ich dann auch eine Wiki-Seite einzurichten oder wie man Mumble einrichtet oder so, solche Geschichten. Ne? Ja, wir ziehen ja auch ein bisschen übers Land, also äh, in, in Dellen ja, mit das den Technikteams. Ne? Also wir machen ja Technikschulen über das Land, Nauen gab es auch eine kleine Technikschule. Also jetzt nicht in Coden von Wiki, Hardcoden vom Wiki, sondern das große Ganze. Also wie ja. funktionieren wir? Ja? Das müssen die Leute ähm, auch verstehen. Was ne? ähm, also das ist eine Sache, wie, wie funktioniert die Technik, die andere Seite ist äh, noch, ähm, welche Kanäle gibt's überhaupt so generell alles, um mhm. sich zu beteiligen? Äh, ich habe nämlich, letzt, letztens hatte ich hier ein Austrittsschreiben, ich sage jetzt nicht von wem, Nein. aber stand halt drin, äh, dass sich jemand über die, äh, die, die Debattenkultur in, in Anführungsstrichen äh, auf der Medienliste. Äh, beschwert hat und er deshalb ausgetreten ist, weil, weil, das, weil dort halt nur gezankt ist und ähm, da kann ich jetzt äh, nicht unbedingt widersprechen, weil das passiert halt des Öfteren, dass da viel gezankt wird. Aber die Mailingliste ist halt auch nicht so die, die, die, der, der optimale Kanal, um sich jetzt politisch einzubringen. Da gibt es halt äh, bessere Möglichkeiten, eben die, also, die Treffen ja, die Leute oder halt Mumble so, oder so. was auch immer. Aber das wissen halt manche auch nicht. Ne? Die Leute sollten nicht so empfindlich sein. Die müssen auch erstmal sehen, dass der graue Ton teilweise gar nicht so verletzend ist, sondern einfach nur rau. Das ähm, ist nicht mal gleich ganz persönlich gemeint, obwohl es durch ungeschicktes Schreiben manchmal so rüberkommt. Weil was, was, was geschrieben oh. ist, das bleibt. Und das kann man schlecht zurücknehmen. Deswegen soll man ja immer aufpassen, was man schreibt und wie man es schreibt. Wenn ich das jetzt Deswegen hier sage... Schreibe ich ja nicht mehr. Wenn ich es sage, dann merkt er hier schon durch meine Betonung, was ich meinen könnte, und kann nachfragen, sag mal, wie meinst du das? Und dann kann ich das wieder gerade biegen. Nee, so war es nicht gemeint. Wenn das erstmal irgendwo in der Welt ist, auf allen möglichen Mail-Clients verewigt, ist das schwierig. Das ist klar. Naja, dann frage ich mich, wird es wieder so passieren in den Mailinglisten, dass das alles wieder abflacht und das wieder weniger. Äh, E-Mails geschrieben werden, wenn irgendwann dieser diese, diese Mitgliederzuwachs äh, stagniert. Also Weiß ich nicht. Ich, ich nehme das immer als Welle wahr. Also, also ich ja. habe eine, hab eine ganz spannende Entwicklung, das ist bei mir in, äh, in der AG Wirtschaft, in der Bundes-AG Wirtschaft. Da sind wir jetzt äh, weit über 100 Mitglieder, viele neue. Natürlich ist klar, wenn da ein neues Mitglied ist, dann muss der erstmal seine ganze Lebensgeschichte in die Umwelt pusten. Das ist doch normal. Also Mach das mal, wenn du da 30, 40 Zuläufe hast, das, das kaskadiert, da hast du hunderte von Mails. Und ja. äh, zur Zeit schlagen wir äh, ein bisschen die Aktive, ähm, äh, Bundesaktive und das ist für jemanden, der da mitliegt, ziemlich anstrengend. Das flacht aber immer wieder ab. Also es ist eben, gibt dann Aufreger, dann schreien alle, okay, dann gibt es dann ganz, ganz viele Mails. Und dann flacht das wieder ab. Das sind immer so Wellen. So. Ja. Und immer dann, wenn es zu dolle wird, melde ich mich mal zu Wort und sage, nee, so reden wir nicht miteinander, sondern wir machen das bitte höflich und dann ist gut, sonst müsste ich mal sauer werden und das wollen wir ja alle nicht. So. Das scheint in der Regel zu wirken. Gott sei Dank, wenn ich zu schreibe, dass das noch wirkt. <lacht> das hat doch ein Effekt. Ähm, und da muss man sich dran gewöhnen Also wir hier sind äh, eben Gestiegen von 300 letztes Jahr irgendwas so, auf über 1000. Das ist gigantisch und natürlich finden die Leute auch unsere Medien langsam und benutzen die. Das ist ja auch so geworden. Ja. Unsere Medienliste läuft wie damals 2009. Also ja. ist ein drunter und drüber. Also ja. zu jedem Beitrag gibt es einen Kommentar. So sieht's aus. Damit und muss man leben. Und 2010, wenn wir uns mal zurückerinnern, ja. da. War es dann eine Besonderheit, wenn es auch mal eine E-Mail am Tag gab. Ja. Und man... äh, dann, dann war das dann wirklich so, okay, da kommt irgendwie eine Info. Und dann konntest du diese Info zur Kenntnis nehmen und dann war aber auch gut. Na, jetzt also irgendwann, irgendwann haben sich halt die Leute alle kennengelernt ja. und haben, gewiss, haben gewusst, wie so gewisse Dinge zu nehmen haben. Und dass das vielleicht nicht böse gemeint ist, wenn dann da jemand irgendwie ähm, ein gewisses Wort da verwendet. Ähm, ja, und und die größten Streithänge sind vielleicht auch wieder, haben sich dann irgendwann zurückgezogen, weil sie gesehen haben, irgendwie ihre Meinung findet doch keinen Anklang? Ähm. Es gab ja auch mal ein paar Sachen, gerade, gerade wieder so ein komischer Vergleich da mit äh, der Rassenhygiene oder so. Also man sollte dann schon, das sollte man uns ersparen, so eine unsäglichen Vergleiche, zu ziehen, die vielleicht gar nicht so in dem Moment gemeint waren, aber natürlich so rüberkommen. Ja. Und äh, da sollte man eben schauen, dass äh, das möglichst sachlich bleibt. Ja, also meine Ausbildung haben wir, glaube ich, ganz gut beschrieben, oder? Fällt dir noch was ein? Also ich denke, das ist ganz gut beschrieben. Also was, was ich äh, gerne den, den Stammtisch mal ans Herz legen würde, äh, ist, dass sie ihre neuen Leute. Ach, das, das hört das Mikrofon doch, oder? Wenn ich da nicht direkt hinspreche. Ähm, dass er ihre neuen Leute, die sie besuchen kommen, ähm, auch mal nett empfangen. Also ich habe ja. hab halt so bei manchen Orten, ich sag jetzt keiner, ähm, also bei manchen Stammtischen so das Gefühl, ähm, da entwickelt sich nicht viel. Also ich nehme dann auch an, dass die, dass die, die Leute, die sich dort immer treffen, über, äh, miteinander nur reden werden über Dinge, die sie erlebt haben in den letzten Tagen, und die neuen Leute halt nicht mit einbeziehen, über also auf irgendeine Art und Weise. Okay, dann machen wir folgendes. Wir mal, gehen mal den Stammtischen und Gliederungen, äh, so ein kleines How-to. Erstens, liebe Stammtische und Gliederungen, wenn ihr einen Stammtisch oder eine Gliederungssitzung habt, so real, dann ist bitte einer da, der neue Piraten oder Gäste in Empfang nimmt und sich ein bisschen um die kümmert. Und die auch mal begrüßt. Es ist eine große Hürde, die Schwelle zu einer Parteiveranstaltung zu überschreiten, für jemanden, der da noch nie war oder der das von früher mal her kennt. Deswegen sollte man denjenigen oder diejenige nicht als Mauerblümchen irgendwo sitzen lassen. Also guckt euch einen aus, der dafür zuständig ist. Zweitens, macht mal eine Tagesordnung dann flutscht das nämlich und dann redet man nicht über die Erlebnisse der letzten Woche und ob das nur heiß oder kalt war oder ob das Wasser auch zu Hause geplatzt ist, sondern Aber man macht das ein bisschen das strukturiert. tut man eigentlich, also die ja. Tagesordnung. Also strukturiert. Aber es, ist halt, es ist halt teilweise ja. so, dass sich dann die Stammtische treffen, die dann die Tagesordnung durch, da sitzt irgendjemand Neues in der Ecke und wenn er halt, halt nicht ein offener Typ ist, mhm. der halt sich sofort mit einmischt. Mhm dann sitzt ja halt die ganze Zeit in der Ecke, geht am Ende und kommt nicht mehr wieder. Das ist ja das Problem. Also deswegen muss man die schon äh, mit einbeziehen. Also ich mache das gerne. Ich bin da ein offener Mensch geworden, der auch Leute, die ich nicht kenne, also ich meine, ich bin ja ein bisschen älter, deswegen sage ich mal, wer bist denn du? Das nehmen die mir aber alle nicht übel. Also jedenfalls hat noch keiner gesagt, äh, was willst du von mir, sondern die haben gesagt, ja, also ich bin der und der und dann konnte man schnell ins Gespräch kommen und sagen: was machst du, bis ich erste Mal? Ich habe dich noch nie gesehen. Und dann öffnet sich meistens da so ein Gesprächsfaden. Und das ist eigentlich, muss man schon machen. Und manchmal macht man es, man bestellt sich vor oder so, aber so ein bisschen aktiv auf die Neuen zugehen. Genau, das ist freundlich ansprechend, das muss man machen. Also, liebe Stammtische, liebe Gliederung. Falls macht ihr das, das noch nicht macht, macht das. Macht das. In Christoph ist das aufgefallen, mir ist das aufgefallen. Ich glaube, das war kein Zufall, sondern das ist so ein bisschen. Erfahrung. Ja, was kann man jetzt nur sagen? Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. Hat Spaß gemacht. Bis neulich. Bis neulich.